Egal, bis jetzt habe ich nichts Wichtiges verpasst, deswegen ist die auch noch nicht so schlimm. Ich ziehe die einfach wieder von. Wie immer, fit, von Twitch runter. So die ersten 10 Minuten ist okay. Quali ist nicht ganz so gut, aber passt. Wehe dem, der meinen Schlaf stört. Das ist ein Schalter betätigen. Das sind die schlafenden Musketiere. Ich würde das gern machen, aber ich will nicht direkt sterben jetzt. Ich dachte, da liegt was. Das sieht so aus. Nein, ja, komm. Da liegt einer, den werde ich hundertprozentig wieder verkacken. Deswegen fackeln wir den jetzt mal ab. So. Weil der wird nur Probleme machen, das weiß ich. Kurz, kurz. So, ich glaube jetzt... Ja, jetzt ja, ist es viel besser mit dem Mikro. Oh nein. Okay, wir kriegen eine Nebenmission. Oh Oje. Kann ich ja... Aber, aber nee, da ist ja die Schlange. ne? Da können wir nicht, jetzt nicht weiter. Also die Tür wäre offen. Wir könnten weiter, aber... Ah ja. Ich dachte mir schon, dass wir da nicht rein sollten. Das wäre ein bisschen doof gewesen jetzt. Jetzt müssen wir nicht in der Haupthalle wieder sein. Jawohl. Na, uns. So kenne ich die Web sogar? Das ist, glaube ich, ein Helmsymbol. Ah ne, hier war das Rüstungssymbol. Ja, je mehr wir von der Map haben, desto vorteilhafter für uns eigentlich. Ja. Ja, nice. Das war der Typ vom Stuhl. Okay, ich glaube, der ist tot. Okay. Eigentlich komme ich hier ja nicht mehr hin. Würde ich jetzt mal so behaupten. Deswegen lasse ich den mal ohne Feuer. Ja okay, dann hätte ich mal vorhin gebraucht. Aber ist okay. Ist voll random, diese Waffe hier zu finden. Hinten ist der Friedhof. Ja, auf der linken Seite. Ah, ich habe die Tür nicht aufgemacht draußen. Oder? Ja, die habe ich nicht gemacht. Alright, da ist vielleicht ein Zombie drin. Oder also da ist einer drin, aber ich weiß nicht, ob der noch lebt. Oh nice ein Crit. Alright, da stelle ich wieder auf. Ich wollte nämlich gerade abfucken, weil wir da noch mehrfach durchlaufen werden vielleicht. Aber gut, die Crit-Chance ist auf unserer Seite heute. Ich glaube, letztes Mal habe ich auch ein oder zwei so gekillt. Wieso sind wir draußen jetzt ein Zombie? Jetzt ist das erledigt, aber die... Letztes Mal war hier keine. Okay, das heißt, die haben Random- oder Event-Spawns drin bei Zombies hier. Das ist natürlich gefährlich für uns. Hier ist noch was. Also das ist sicher auch nice. Alright, die Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Okay, hier war schon offen. Oh ja. Ja, Resident Evil hat viele ekelhafte Kameras. Ähm müsste hier noch ein okay, falscher Schlüssel die Zombies hier müssten alle gebrannt haben eigentlich es hat auch eklige Musik übrigens wenn du willst <lacht> Dass man den Granatenwerfer hier. Ah, ich habe einen Farbbender natürlich nicht. Ah, doch, ja, das brauche ich für den Typen wegen Schlangengift. Das ist ja eine richtige Ehre von dir zu hören, danke. ich muss das scheiß Gift zurückbringen. Ich mach das mal. Und dann gehen wir den anderen kurz heilen. Hallo? Lass mir das mal wieder rein hier und in die Ecke müsste ich Kerosin kriegen eigentlich. Ja, na klar. Kiste ist Leben. Ah, das müsste hier drin gewesen sein. Na, Kiste ist hier tatsächlich wichtig, weil es ein Inventar ist, das man nur über die Save-Points kriegt. Aber es gibt zwei bis drei Orte bis jetzt. Ich glaube, zwei habe ich bis jetzt. Ja, zwei Stück hier unten. Drei Schreibmaschinen, zwei Inventarboxen. Ja, ich kann aber was in die Kiste schmeißen und dann kriege ich es in der anderen Kiste wieder. Das ist einfach ein Itemspeicher. Ist voll gut. Ist halt wirklich wichtig. Warum, weil ich nur scheiß 8-Inventar-Item habe, und ich komme damit nicht klar. Ja, bitte. Ich will alles horten und dann habe ich so acht Platz. <lacht> da bricht er ja eh doch durch. Nope. Okay, wenn ich da reinlaufe, bin ich tot. Ja, habe ich äh, alles inklusive Spin-offs und alles davon. Äh, ich lasse das mal. Es Ist aber kein Lagerfeuer hier. Das zählt nicht. Da bricht irgendwann durch, das weiß ich jetzt schon. Das ist die Eingangstüre. Hier hinten ist noch. Und die Pflanze hat so eklige Tentakel. Das ist nochmal was anderes. Alright. Ich weiß nicht in welchem Rhythmus, aber ja. Oh, was für ein Wunder. Hey, ich habe den verbrannt, was soll das? Da lebt noch. Poker mit Scott und alles. Von der Sicherheit ist Steve von der Forschung. Steve räumte ab, aber ich bin sicher, dass er gemogelt hat. Ja, klar. Ähm, einer der Boss hat mich mit der Pflege eines neuen Wesens beauftragt. Es sieht aus wie ein Gorilla ohne Pelz. Gefüttert werden soll es mit Lebenden. Sollte ich eigentlich. Aber es gibt keinen Spielsound. Fast nicht. kurz, ich mach mal ganz laut auf Regato. Spiel ist sehr minimalistisch mit Sound. Als ich ein Schwein hineinwarf, sch hineinwarf spielte das Wesen, damit riss ihm die Beine ab und die Gedärme aus, ehe es zu fressen begann. Scott weckte mich um 5 Uhr morgens, ich kriegte einen gewaltigen Schreck, er trug einen Schutzanzug, er kam mir auch einen und befahl mir, ihn anzuziehen, sagte im Kellerloberhead, oh fuck. Ich habe immer damit gerechnet, dass sowas passiert Passiert. Diese Schweine der Forschung schlafen Wir machen nie Urlaub. Seit gestern laufe ich in diesem verfluchten Schutzanzug um. Ich bin verschwitzt und alles juckt. Die blöden Hunde starren mich an, als bekommen sie heute kein Futter. Geschieht ihnen recht? Oh nein. Ich ging zur Krankenakteile. Mein ganzer Rücken ist geschwollen und juckt. Die haben mir verbunden und mir gesagt, dass ich den Schutzanzug nicht mehr brauche. Ich will einfach nur schlafen. Ja, dann hat er jetzt wahrscheinlich den Virus. Äh, noch eine große Blase an um meinem Fuß. Ich musste den Fuß auf dem Weg zur Hundezwinger hinter mir herschleifen. Die Hunde waren in den Tag still. Komisch. Dann merkte ich, dass einige entkommen waren. Vielleicht ist das ihre Rache, weil ich sie Tag drei Tage nicht gefüttert habe. Wenn jemand das herausfindet, rollt mein Kopf. Oh. Es geht das Gerücht um, dass gestern Abend ein Forscher auf der Flucht vom Anwesen erschossen wurde. Mein ganzer Körper ist heiß und erzog und juckt und ich schwitze ständig. Als ich die Schwellung an meinem Arm kratzte, fiel ein Stück verrottetes Fleisch ab. Was für ein Henker ist hier los? Nein. Ich lese nicht auf Schweizerdeutsch vor. Fieber weckt, alles juckt. Hunger, esse Hundefutter. Juckt, juckt Gott kam hässlich. Habe ich ihn gefressen. Lecker. What the fuck? Alles klar. Sonst noch was hier? Nö. Muss hier eh nicht mehr rein, egal. Ist okay. Hast jetzt Pech gehabt? Also die Gorillas, die kommen noch. Das habe ich auch schon. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Cool. Da ich hier noch mehrfach sein werde, will ich nicht, dass der hier ist. Ja, sorry, ist ja nur, das Spiel ist ja nur schon so alt wie ich, ne. Kann ich ja richtig spoilern. Äh. ist noch eine verschlossene Tür. Und ich habe gerade im Tagebuch gelesen von diesen Gorillas ohne Haare, also man kann davon ausgehen, dass die Monster kommen, wenn sie sich so beschreiben, ne. Also, naja. Na, ja. Ja, ich glaube. Alter, ich block dich gleich. Ja, 1765, genau. Ah, ich brauche die Mondlichtsonate. Scheiße. Ähm, ja. Wow. Oh, okay, ich muss ja da nochmal kurz hin. Ich brauche die Sonate. Für irgendeine Rätsel wahrscheinlich. Ja, ich habe nur sieben geschaut bei Kronk und die anderen kannte ich gar nicht wirklich. Von daher ist es auch gerade so das erste Mal, dass ich Resident, 1 wirklich äh Resident Evil 1 überhaupt wirklich sehe. Aber abgesehen davon, dass es halt mega mühsame Rätsel hat, ist es eigentlich ganz cool. Der Typ am Fenster ist immer noch da. I. Dabei ist es eigentlich meine Safe-Route zum schnellen Punkt. Ich kann dir gerne zeigen, wieso da was durchs Fenster springen wird. Gib mir eine Sekunde. Das nennt sich... Ich, Intuition, würde ich jetzt mal so sagen, weil typisch spiele. Okay. Also, pass mal auf. Alle Fenster sind sauber, ne? Und Resident Evil hat vorhin schon Hunde durchs Fenster geschmissen, als ich in den Gang gelaufen bin. Siehst du diesen Zombie da? Ich kann jetzt rumlaufen. Die ganze Zeit. Und es passiert nichts, außer dass er mal aufhört zu kratzen. Dann wieder ein bisschen mehr dagegen schlägt. Und irgendwann, wenn ich da durchlaufe oder in diesen Gang komme, höre ich ein Fenster klären und der Zombie wird reinklettern. Irgendwann. Vielleicht nicht jetzt, vielleicht nicht nächstes Mal, aber irgendwann, wenn ich da weg muss. Dann geht das Fenster kaputt und dann kommt der Zombie rein. Ja, der guckt seinen 30 Brüdern zu, da so, die so alle in diesem Haus schon mich jagen, ne? So, wir speichern mal nochmal. Ich habe schon 10 Farbbänder gebraucht, ist dem Fall. Ups. Warum ein bisschen viel. Die Rest schmeiße ich wieder hier rein. Diese Safe-Rooms sind die einzigen Räume, die eigentlich Musik haben, wirklich. Äh, rechts sind ganz viele Türen offen, aber ich muss hier oben rechts diesen... Irgendwie hin. Also wenn ich die Treppe hochgehe, kann ich außen rum... Wie Easy. Zum Glück habe ich den vollen verbrannt, sonst wäre ich jetzt voll in dem seinem Spawnradius. Da steht immer glaube ich zuerst hier drüben. Ist richtig. So ich hoffe, da kommt keine Scheißschlange jetzt, da habe ich gar keinen Bock drauf. Habe ich zu lange gebraucht oder war das scripted? Ich hoffe, das war gescriptet. Ein Schildsymbol. Wenn okay. so also eine fette Sp Spinne kommt, dann kriege ich Krise. Dann ist vorbei. Ich hab die Hoffnung, dass das nicht passiert. Weil Spinnen scheiße sind und eklig. Und plötzlich ist die ganze Tür mit Spinnweben eingedeckt und so. Hier okay, muss irgendwas sein, weil dieser Raum weiß nicht. nicht viel zu sehen. Okay. Kann ich machen. Nö, ist okay. Mach ich auch sonst mit jedem, der was in den Chat schreibt. Kann ich das? Glas nicht anschauen. Verdammt, ist es nicht einfach, dass dieser Raum nur so... Dieser Raum wirkt so useless. Ich habe gerade sechs Gewehrmunitionen gefunden, nur mehr nicht. So Glas mit hässlichen schwarzen Dingern auf dem Tisch. Dieser Raum muss eigentlich noch mehr haben. Momentan anscheinend nicht. Und das sieht einfach nach Spinne des Todes aus. Aber der Dutta hat gesagt, er wurde von einer Schlange gebissen, wenn ich es richtig habe im Kopf. Genau, eine Schlangenspinne. Das wird es sein. Nice, das war ein Crit. Kopf weg, da steht nicht wieder auf. Ich bin gesund, ich habe keinen Impfplatz, das heißt, Pflanzen bleiben hier. Ja, die Kamera ist echt eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wann sie äh, es ändern. Also es gibt, glaube ich, noch ein paar Teile, die so sind, aber irgendwann wird es dann geändert, dass man die Ego hat wie aus Resident Evil 7. Ich weiß aber nicht wann genau, ehrlich gesagt. Okay. Ja, mach du das mal. Ich weiß auch nur, dieser Teil gibt es halt auf, glaube ich, PS1 war das noch 1996. Das Remake, also das Remaster hier für PS4 ist glaube ich 2014 rausgekommen. Teil 2 und 3 muss ich dann auf der PS3 spielen, weil PS4 hat nur Resident 2 und 3 Remake und das Original kriege ich dann nur halt auf PS2 und äh, auf PS3. Auch wenn die da gar nicht erschienen sind, das ist eine Virtual Console da drauf dann. Und am vierten Teil kriege ich sie wieder auf der PS4. Und es gab auch ein Bundle für Resident Evil und 8, dass ich für 90 Euro beides kriege. Resident Evil 7 mit DLC und alles und Resident Evil 8. Halb Vorbesteller, aber naja. Alright, Italien Kein Bock. Alles mitzuschleppen. Serum brauche ich jetzt nicht mehr. Schnell so erster Boss, den ich jetzt treffe. Spinne. Oder Schlange, was auch immer. Ja, gib her. Kein Kerosin möglich. Okay, ich kann noch zwei Zombies, glaube ich, abfackeln, bevor ich fertig bin mit Benzin in diesen Räumen. Ja. Hast du Resident Evil gespielt? 7. Also Resident Evil 7. Ja, ich bin gut. Achso, ja klar, kannst du ihn ja abschauen. Wenn du den besitzt und nicht bei jemand anderem gespielt hast, ja. Das Wappen des Spencers, oh, jetzt wird richtig fancy. Revelation, äh, ich weiß nicht, könnte irgendwie der sein oder so. Das also ist ein nicht nummerierter Teil, so rum. Weil 1 bis 7 sind durchnummeriert. Revelations und Revelations 2 sowie äh, Zero und Code Veronica sind dann andere Nummerierungen nochmal. Deswegen gibt es auch nur 7 Resident Evil-Teile in dem Sinn, aber in je 14 von der Reihe. Ach so, ja gut. Ja, weg damit. Inventar frei machen. Boah, die Tür sieht voll aus. Da muss was Spezielles drin sein. Wo bin ich? Da ist links von mir. Er bewegt sich nicht. Okay, es ist nur die Krieger da oben. Letztes Mal, als ich eine Krieger getötet habe, haben mich drei andere getötet. Ja, Lisa, guck mal an. Geschützt von den drei Geistern. Das Bild einer Frau mit Armband, Halskette und Krone. Am Unterrand des Bildes ist ein Schalter. Nein, ich drücke keinen Schalter hier. Helden mit einem Armband, mit einem Schalter. Eines Weißen mit einer Halskette, es liegt hinter rotem Glas. Schalter? Nein. Heilige mit einer Krone, es liegt hinter gelbem Glas. Habe ich schon einen Hinweis da drauf? Ich habe den immer noch nicht anschauen können. Tagebuch des Wächters, das muss es sein, oder? Nein, warte mal, das war der der zu einem Zombie-Worte. Das war der, der sich umbringt aus Liebe. Ja okay, ich habe nicht viel gemacht, Ich können Reset nochmal. Wir drücken den Lisa-Schalter, ist ja gut. Okay. Ach, ich lasse mich töten, kommt. Ich will keine mehr verbrauchen dafür jetzt. Ich vermute mal, man muss die Schutzpatronen in einer bestimmten Reihenfolge oder nur zwei von drei vielleicht drücken. Und danach die Lisa, das ist eigentlich... Das ein Mechanismus ist, dass man C-Safe drücken kann, wenn man was anderes macht. Aber ich habe gar keine Hinweise auf C. Ja, Resident Evil ist recht asi teilweise. Jetzt können wir zurück ins Hauptmenü. Zum Glück habe ich gespeichert. Autosaves gibt es nämlich nicht. Man muss mit diesen Schreibmaschinen-Speicherpunkten arbeiten. Ist vermühsam. Aber ist gut. Cool. Wir machen den Raum kurz auf. Dann habe ich nämlich den Schlüssel weg und... Dann gehe ich ja wieder raus, weil ich nichts machen kann. Und dann muss ich mal gucken, was ich machen kann gleich. Weil ich weiß nicht, wie ich weiterkomme. Also, okay. Ich muss kurz die Farbspulen wieder weglegen. Dann kann ich hier das Benzin auffüllen, noch fertig. Das heißt, zwei Kanister sind leer. Ich glaube, einen gibt es noch irgendwo auf der Map, von dem ich weiß. Aber ich weiß gar nicht, wo, ich gesagt. Ähm, alright, also wir kommen hier raus. Dann ist dann ein Zombie. Immerhin kann man sich so einen Path rauslegen. hat mich erwischt doch ich brauche das so okay Ich habe letztes Mal in einem Raum die Krähen gekillt. Danach wurde ich von anderen Krähen angegriffen. Das war ziemlich doof. Kurz. Okay, die Tür habe ich jetzt nicht aufgemacht. Ah, die geht ja nicht. Das war die Spencer-Familie. Äh, oben ist der Balkon, wo ich nicht rauskomme. Rechts ist ein Balkon. Und im Hauptgebäude ist noch ein Eingang. Friedhof hinten komme ich nicht weiter. Da ah, sind noch zwei Türen, die ich mache. Drei Türen. Ne, rechts die Tür habe ich probiert, die geht nicht. Links auf der linken Seite, das sind zwei Türen. Okay, ich probiere. Wenn ich da in die Tür nichts finde, dann muss ich äh, mal nachschauen, weil dann finde ich nichts. das wird richtig lustig, alles rauszuschneiden, dieses Useless rumlaufen. Weißt du jetzt, was ich meine? Alter, sind das viele! Ich hole Granatlauncher. Das ist ein Dogo. Ich habe nachher... Wir haben Chemikalien. Entweder bringt das jetzt die Pflanze um. Ja, ich habe das Gefühl, wir können das bei der Pflanze brauchen. Und entweder das stirbt, die Pflanze, oder... Okay. Äh, ja, ich mache auf jeden Fall die Pflanze mal mit dem Chemikalienzeug da. Aber ich muss jetzt gucken, dass ich da nicht äh, erwischt werde von denen. Wo war die scheiß Pflanze nochmal? So viel zur Orientierung in dieser scheiß Map langsam. Äh. Draußen habe ich den Grenade Launcher bekommen... Well fuck, ich weiß nicht mehr wo das war. Scheiße. Der Innenhof, das ist was anderes. Ich gehe mal weiter hier. Ich, ich werde dich schon wiederfinden. Ja, ich habe auch kein Orientierungsproblem. <lacht> <lacht> ich dachte, ich habe die mal schon unter Kontrolle, aber irgendwie... Jetzt gerade zu diese Tentakelpflanze. Hier ist noch eine Tür. Okay. Jetzt. Die war irgendwo oben, das weiß ich noch. Also runtergehen ist eine ganz dumme Idee jetzt. Kannst du bitte? Dankeschön. Hier sehen wir das Rätsel mit den vier Ritterrüstungen. Oder war das unten bei diesem hässlichen Kratz, Wie mir das genau sein? Hier drin haben wir das Event vom anderen Dude ausgelöst, der uns den, das Tagebuch gegeben hat. Aber hier müsste noch irgendwas drin sein, laut Map. Ich glaube halt hier Chemikalien reinkippen bringt nichts. Ich habe das Gefühl, dass es das nicht miteinander verbunden sein wird. Hier war das Schlafzimmer. War mir gar nicht mehr sicher. Resident Evil 1. Tentacle. Plant. Ich gucke zu, ist. Monster Plant hier, Resident Evil. Scheiße. 10 Kilo Werbung natürlich, alles klar. In the Fountain in the Spanish Mansion Screenhouse. Ja, wo finde ich die Kacke? Ein Greenhouse. Wo ist das scheiß Greenhouse hier? Weg like hier. Ja, gut, hier gibt es keine Map. Ich will doch nur, nur wissen, wie scheiß Pflanze ist. Nein, eben nicht. Aber so wie es aussieht, hatte ich recht mit der Chemikalie wenigstens. Ich gucke mir jetzt stattdessen Zalando-Werbung an, dass ich scheiße Werbung kriege. Dass ich das Video sehen kann. Ja, wo die Chemikalie ist, weiß ich. Ja, toll, das gibt direkt in den Raum rein. Danke. Ja, ich kann das. Okay, ich weiß wo. Und ich bin komplett woanders. Ja, ich habe gesagt, ich, das Spiel ist so rätsellastig und so viel... Das war ein Donner. So viel unnötiges Rumgerätsel für mich, dass ich das sein lasse. Schade, dass ich da zwei Stunden lang suche, das macht mir dann auch keinen Spaß. Äh, google ich einfach. Ich probiere ein bisschen rum, aber nicht ewig. Ja, hast du den Donner nicht gehört, ne? Glaube ich dir sofort. Ich da so unten den Loop mache. Nicht? Hm. Wo ist wieder laut? Hat also sich jetzt nicht zurückgespielt. Aber die Tüne hörst du. Sonst ist irgendwas komisch. Ha, okay. ich mal selbst rein. Okay, keine Ahnung. Nur ähm... kurz, nicht das. Ah, ich hasse es. Einen Moment, ich muss sie kurz holen. Ja, aber allgemein hätte ich schon gern Sound drüber.